So, willkommen zur Minischilf Infografiken von Globus. Unsere Schule hat einen Schulzugang, das heißt, die Lehrkraft kann Infografiken von Globus herunterladen und im Unterricht verwenden. Vielleicht zu Beginn noch etwas zur Lizenz. Was darf ich, was darf ich nicht? Also man kann also als Lehrkraft eine Infografik verwenden, herunterladen und auch auf den Computer speichern, also auf den Computer laden zum vereinbarten Verwendungszweck. Ich darf jetzt nicht zum Beispiel alle möglichen Grafiken runterladen und sozusagen eine eigene Datenbank aufbauen. Aber das ist ohnehin nicht sinnvoll. Ich kann sie im Unterricht verwenden, das heißt auf dem Whiteboard zeigen, mit dem Beamer zeigen, unter die Doku-Kamera legen und so weiter. Das ist alles möglich. Und ich kann Kopien anfertigen, in Klassen setzen und den Schülern dann eben aushändigen. Was ich nicht machen darf, so lese ich das heraus, ist das Ganze also... Ja, in Cloud speichern zum Beispiel, abzuspeichern, also auch nicht in MEBIS, weil da würde man ja diese Dateien anderen Personen zur Verfügung stellen, die eben keine Berechtigung darauf haben. So, hier sind die Zugangsdaten, dazu hier dieser Link, den wir brauchen, wobei ich meistens nicht den Link verwende. Ich gebe bei Google einfach dpa-pictures ein. Und der erste Link, das ist dann die Seite, die wir brauchen. Auf dieser Seite finden wir das komplette Medienangebot dieser DBA-Gruppe. Wenn wir uns aber dann einloggen dann und etwas suchen, dann werden uns eben nur diese Infografiken von Globus angeboten. Und dann komme ich hier schon zu meinem Suchfeld. Ich kann hier so eine Volltextsuche machen und ich gebe jetzt mal einen Begriff ein. Zum Beispiel Indien. Und dann werden mir jetzt hier alle Suchergebnisse angezeigt, die eben den Begriff Indien enthalten. Und es ist immer so, die aktuellsten Infografiken, die stehen immer hier zu Beginn. Und je weiter runter ich dann gehe, umso älter sind diese Infografiken. Wenn ich mit der Maus hier mal drüber gehe, dann bekomme ich die Vorschau etwas größer gezeigt, da kann ich also schon mal sehen, um was es da geht, ob die Grafik für mich geeignet ist. Ich habe auch eine kleine Beschreibung dabei. Ich kann jetzt hier einmal draufklicken, dann sehe ich das Ganze in groß mit weiteren Hinweisen und kann es dann auch runterladen. Runterladen kann ich hier mit diesem Symbol, das ist dieser Pfeil nach unten. Ich kann es also direkt herunterladen. Diesen Warenkorb, den braucht man hier eigentlich nicht, weil wir das ja auch nicht bezahlen müssen, sondern wir bekommen das ja kostenlos, dieses Download-Symbol finden wir auch unterhalb von jeder Infografik. Wenn ich da drauf klicke, geht dann hier so ein kleines Fenster auf und dann muss ich hier nochmal klicken. Und dann wird eine ZIP-Datei heruntergeladen. Die kann ich dann abspeichern oder direkt öffnen, wie ich das möchte. Und in dieser ZIP-Datei befinden sich dann einige Dateien. Und zwar einmal ganz normale Grafikdateien, wie man sie kennt, und auch PDFs zum Beispiel. So, ich öffne jetzt hier mal die erste. Was immer ganz gut ist, es ist immer eine Schwarz-Weiß- oder Graustufengrafik dabei. Das heißt, ich kann gleich gucken, wie sieht das Ganze aus, wenn ich es ausdrucke und kopiere für die Schüler, macht das dann überhaupt. Ähm, also ist es dann überhaupt sinnvoll. Erkennen wir hier an diesem F, F für farbig und dann habe ich hier also die Infografik in Farbe. Bei den PDFs, wenn ich die hier mal öffne. Es ist eben ein Begleittext dabei, den ich dann also verwenden kann. Ich kann jetzt das Blatt so ausdrucken für die Schüler, wie es ist, oder ich verwende es eben dann weiter. Ich kopiere den Text raus, mache einen Lückentext zum Beispiel draus. Ja, wie kann ich es jetzt weiter verwenden? Ich öffne jetzt mal Word und ein leeres Dokument. Also ich mache es meistens so, ich öffne die Datei, gucke mir die an, passt die und so weiter. Dann kopiere ich das Ganze mit STRG-C und füge es dann über Steuerung v ein. Und dann habe ich hier meine Grafik in meinem Word-Dokument. Die kann ich ja dann bearbeiten, zuschneiden oder anderweitig bearbeiten. Was ich jetzt noch zeigen möchte ist, den Text mal hinzuzufügen, diesen Begleittext. Auch hier einfach markieren, dann STRG C auf der Tastatur in Windows und dann kann ich den hier bei STRG V einfügen. Manchmal möchte ich, dass der Text um die Grafik fließt. Dazu klicke ich hier meine Grafik an, mache einen Rechtsklick und dann Textumbruch. Momentan ist diese Grafik in einer Zeile. Wenn ich das Ganze flexibel haben möchte, wähle ich Quadrat aus und dann kann ich die positionieren da wo ich möchte und der text umfließt diese grafik Da könnte ich zum beispiel aus diesem text dann einen lückentext machen für die schüler beispielsweise so es gibt natürlich noch weitere anbieter die infografiken ähm, zur verfügung stellen äh, manche sind kostenlos manche nicht also hier zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung bietet, was so an Zahlen.de. oder wenn es ähm, weniger um Infografiken geht, sondern wirklich um Daten und Fakten und um Diagramme, da verwende ich äh, gerne diese Internetseite, also das Statistische Bundesamt. Da sind ganz viele Daten und Tabellen und Zahlen zum Abruf. So hier über Datenbank Genesis und wie sortiert nach Themen. Die neuesten stehen hier. Statistik zum Betreuungsgeld zum Beispiel. Gehe ich hier mal auf diesen Link und dann auf Werteabruf. Und dann habe ich hier so also ganz viele Zahlen und auch hier die Möglichkeit, ein Diagramm mir anzeigen zu lassen. Ja, Infografiken. Und das ist eigentlich das Schöne. Überall im Unterricht einsetzbar, also sei das heißt es zum Einstieg, zur Erarbeitung, zur Ergebnissicherung, zur Wiederholung oder zur Vertiefung. Es muss halt dementsprechend passen, auch zum Inhalt und zum Thema. Und es ist auch hinsichtlich der Kompetenzorientierung ganz wichtig, dass die Schüler das können, also eine Infografik auswerten, analysieren können. In verschiedenen Fächern ist es ja bereits in der Abschlussprüfung mit drin. Und sie begegnet einen Jahr tagtäglich in verschiedene Medien im Internet, in Zeitschriften, im Fernsehen. Überall sind Infografiken oder werden Infografiken verwendet. Der nächste Schritt wäre dann, dass Schüler selber Infografiken erstellen, sei es mit einem Präsentationsprogramm oder über die Tabellenkalkulation. Unsere Schüler lernen in der siebten Klasse, wie man in der Tabellenkalkulation, also in Excel, ein Diagramm erstellt mit einer Datenbasis. Und das kann man dann ausschmücken oder erweitern zu einer Infografik. Es gibt auch Web-Anwendungen, wo man sich aus also Infografiken sozusagen zusammenklicken kann. Ich habe jetzt hier mal zwei aufgeschrieben. Da, ja, das kann man sich mal gerne angucken. Wenn man dann relativ viel Zeit im Unterricht hat, kann man das sicherlich auch mal mit den Schülern machen.